Auf nach Berlin, auf in die Zukunft! Hallo Freunde des Videos, willkommen auf meinem Kanal. ganz schön hoch angesetzt du bist zu sehen was so passiert du guckst dabei immer nach unten aber da unten. Genau das Richtige für Frau Dorothea, Flugtaxi. Schön. das Haus der Zukunft. Hier wird die Frage beantwortet, wie wollen wir künftig leben? Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich die Zukunft vorzustellen. Doch welche davon wünschen wir uns und welche sind realistisch? Im Futurium könnt ihr unterschiedliche Ideen und Entwürfe für die Zukunft entdecken. Wenn ihr wollt, nehmt den Skywalk und geht der Zukunft aufs Dach. Dann habt ihr einen wunderbaren Blick auf Teile des Regierungsviertels. Ja, Leute, noch zwei Tipps zum Ende: Der Eintritt ist frei. 0 Euro, 0 Cent und am Dienstag ist das Haus geschlossen.